Also, da geht's richtig bergauf und ich habe keine Ahnung, ob ich da raufkomme. Uh -oh. es, hat, es hat 10 Grad draußen, es ist der 22. November, so kann Winter öfter sein. Also, es gibt ja nicht so viele Sachen, die man im Schnee gut machen kann. Bis auf Skifahren, Snowboardfahren, sonstige Aktivitäten und. mit im Allrad durch Schnee fahren, wenn es bergauf geht. Alter, das ist so geil! <lacht> Mal schauen, ob ich da wieder raufkomme. So. Komm, Bremse raus. Radio aus. <lacht> Und es interessiert mich einfach nicht. Er fährt einfach auf. Da oh da geht's richtig rauf, ne? da geht's richtig rauf und das, das ist dem total scheißegal. Volvo, geiler Job, das ist nicht sponsert bei Volvo. Das ist unglaublich! Das macht riesen Laune. back at the studio. Ah, ah ich, hab, ich war echt fleißig die letzte Zeit, viele fragen mich, was ich die letzten Wochen und Monate so getan habe, das ist die ZH2, mit der habe ich nichts gemacht, äh, doch habe ich was gemacht. Ähm, das ist mein Motocross, mit der bin ich ein bisschen durchs, durch die Wälder und die Wiesen gefahren, weil wir sind ja im Lockdown und aber wir haben viel genug Wald und Wiese und da kommt mit sowas auf auffahren, da sagt nicht mehr was, jemand dazu. So und dann ähm, ja, gibt es natürlich andere Themen, schwierige Themen, schwierige Zeit, harte Zeit, ähm, wie dem auch sei. Fakt ist, wir, also Bike Promotion, ich, wir haben halt die letzten Wochen und Monate seit Oktober, November also wir haben halt echt gekämpft. Ne? Also wir haben, wir haben gekämpft, wir haben gemacht, wir haben getan, wir haben uns den verdammten aufgerissen. Wirklich aufgerissen. Und... Ah, wir haben uns echt den verdammten aufgerissen. Und wir haben, nicht, wir haben nicht aufgehört zu tun und zu machen. Und es war... Es, es belohnt uns. Denn... Da ist überhaupt kein Grund zum Stillstand, auch wenn es eine scheiß schwierige Situation ist im Moment. Und es geschäftlich nicht einfach ist und alle möglichen Leute, die mich unterstützt haben, haben es das ermöglicht, dass wir weitergekommen sind und trotzdem Events gemacht haben und auch neue Events schon ausgeschrieben haben fürs Jahr 2021. Und ich einige Videoprojekte mache und ein Projekt das wir jetzt machen, das ist was Besonderes, weil das hat so noch nicht gegeben, also bei mir zumindest nicht. Weil ich zum Beispiel meine Yacht R1, ich roll mal hier weiter vor. Das ist so geil, ne? Meine Yacht R1 zum Beispiel, die habe ich ja schon gehabt, bevor ich mit YouTube überhaupt angefangen habe. Und jetzt bauen wir eine neue. Wir bauen eine neue, ich fahre jetzt dann zu Yacht und wir bauen eine neue Yacht R1 mit allem was dazugehört und ihr könnt es unten in die Kommentare reinschreiben, was wir für Bauteile und was wir da alles reinbauen sollen und welche Teile ihr gern haben möchtet und wenn das zu ermöglichen ist, zu ermöglichen ist, natürlich außer es ist irgendwie äh, MotoGP Schwinge oder sowas, dann versuchen wir das zu machen und dann erklären wir euch und nehmen wir euch mit, wie wir das Bike aufbauen innerhalb diesen zwei Tagen, inklusive bis zum Schluss mit Prüfstand und dann fahren wir die in ca. 20 Tagen in Cartagena. und dann gibt es einen Teil 2, also eigentlich dann einen Teil 3, weil das ist eigentlich Teil 1 und wenn es da einen geilen Bericht gibt für das Bike und wenn ich da richtig schnell damit bin, dann kommt der Clou, dann verkaufen wir das Bike und ihr könnt das Bike dann kaufen, wahrscheinlich dann auch zum richtig genialen Kurs. Der Kurs kommt aber dann im nächsten Teil. So was ich noch so gemacht habe die letzte Zeit was ich sonst noch so gemacht habe ich mache ja viel ne? also ich mache jetzt auch mehr filme und videos auch für irgendwelche firmen ähm, irgendwelche imagefilme produktvideos und produkttests und da habe ich auch was gemacht wo ich mir erst kopf zerbrechen ich habe echt kopfzerbrechen gehabt weil ich mir nicht wusste wie ich das machen soll weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll, weil wie bewirbst du diese Dinger? Wie machst du da drüber einen Film? Das sind die sogenannten Bärenpranken, die schützen deine Hand vor Hornhaut und so, ne? Und ich wollte halt etwas geiles machen. So filmmäßig, was nicht jeder macht, nicht so hey yo yo, ey, die sind voll krass, check die mal aus und so, sondern ich wollte, ich wollte was hochwertiges machen, was die U Party, das ist der Hersteller oder der die Firma, die Marke von der Bärenbranke, was er auch benutzen kann für seine Social Media Aktivität. Und deswegen habe ich so einen, so einen geilen kleinen Werbespot gedreht. Schaut euch den nochmal an. Ich finde ihn echt geil. Und was sagt er? Ich finde es Porno. Das ist einfach, das ist ein bisschen lustig, eine kleine Story dahinter und man weiß dann, um was es geht. Und ähm, ich finde die Dinge halt echt cool, aber über sowas kannst du halt nicht eine Stunde reden und kannst sagen, ja, in der Farbe ist es so und in der Farbe ist es so und da hat so und so viel PS und die Traktion ist so und so gut. Nee, da gibt es drüber nichts zu sagen, das ist einfach ein geiles Produkt, was relativ simpel ist und einfach funktioniert. Und das kann man einfach nur zeigen und sagen, hey, probier das mal aus, Link unten in der Beschreibung. Kakao-Schokolade. Ein bisschen bitter, aber geht. So, also, ich gebe wieder Gas. Hm. Video schneiden. Morgen werde ich mal mein Motocross fahren. Und ihr schreibt es gerne mal in die Kommentare, was mir in die E1 alles reinstecken sollen. Schreiben. Gib Gas, lass mich nicht unterkriegen, auch wenn es hart ist. Ähm, Danke an alle Supporter.